Angegrabener Stein. Check. Ein feuerfester, fester Fernseher aus der Feuerwehr. Check. Ein meisterhaftes Bild des Bürgermeisters der Bürger. Check. Nun ist alles bereit für die Maschine. Aus oh, Cedric wird sich richtig darüber freuen. <lacht> An jedem Tag wird sein Geburtstag stattfinden. Das wird richtig toll. <lacht> es funktioniert. <lacht> Moment mal, was passiert denn dann eigentlich mit mir? Happy birthday to you I have this Einbrecher Einbrecher Oh, nein, er hat mich entdeckt. Oh, oh kann er ja gar nicht. Oh, Jason, was ist denn los? Was willst du von mir? Hä, ah. hast du schon vergessen? Heute ist dein 97, äh, nee, dein, dein 20. Geburtstag. Was? Oh, stimmt, du hast recht, heute ist mein 20. Geburtstag. Yeah, yeah. Leute, das ist ja hey, einmal herzlichen Glückwunsch an mich selbst. Oh, yeah, denn heute, Leute, ist wirklich mein 20. Geburtstag. Ich bin heute 20 Jahre alt geworden. Wuhu! Woo. Wenn du daran gedacht hast, Jason. Vielleicht kann es auch sein, dass ich dich gestern daran erinnert habe, aber egal. Oh, Mann. Ja, gut. Ja. Okay, okay, ich bin jetzt mal richtig gespannt, was, was ist in diesem Geschenk drin? Oh, was in diesem Geschenk drin ist, Cedric, das wirst du erst später erfahren. Ich oh. muss dafür aber erstmal rausgehen. Oh, okay, na schön, dann lass uns einfach rausgehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, warum sollen wir Lass nicht rausgehen? Freuen. Oh, ähm, hey, wow, was war ein Geburtstagskuchen? Dankeschön, Papa. Oh, absolut kein Problem, Cedric, das ist zwar immer noch derselbe wie vor fünf Jahren, aber schmecken tut er wahrscheinlich sowieso schon nicht mehr. Oh, ähm, äh, Jason, hast du Lust auf Geburtstagskuchen? Ähm, äh, äh, äh, ja, ich lecker Kuchen, ich ja, okay, okay, okay, okay. Gut, äh, Papa hat auf jeden Fall auch ein Geschenk für mich, aber das öffnen wir später. Gut, äh, warum müssen wir denn nach draußen gehen, um das Geschenk zu bekommen? Das verstehe ich nicht so ganz. Ja, das wirst du aber sehen, das wirst du sehen. Okay. Oh, Cedric, das ist das beste Geschenk, was du jemals hast. Oh mein Gott, nein! Jason, Jason, wird hast überhaupt mein Geschenk nein. geklaut, wir müssen schnell hinterher! Aber oh, Mann. das war voll teuer, Oh nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell! Oh Mann, wo, warum fährt er denn der mit einem rosa Fahrrad weg? Jason, der fährt vor uns weg! Hast du nicht irgendwas eingepackt oder so, womit wir dem hinterherfahren können? Ja, natürlich habe ich was, Cedric. Spring auf, los geht's. Geht. Ich, ich habe das nicht. Jason, bleib kurz stehen. Du, du, musst, du, musst, mich auf, du musst mich auch mitnehmen. Das auf geht. zu den neuen Balken! Let's go. Wir dürfen den Geschenkedieb nicht entkommen lassen. Der fährt gerade ins, ins Krankenhaus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uh, Jason, wir, wir haben ihn gleich eingeholt. Wir haben ihn gleich eingeholt. Wir haben ihn. Happy uh, Birthday uh, uh, uh, uh, Jason? Cedric? Uh, uh, uh, uh, uh, warum sind wir denn wieder hier? Was ist gerade passiert? Warte, wie wieder hier? Uh, uh, du, du, du, ich bin doch, wir waren doch gerade beim Krankenhaus. Und jetzt, jetzt sind wir wieder hier? Das, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Bist du denn nicht überrascht, dass ich hier bin? Äh, nein, ich. Du, du bist doch heute Morgen schon hierher gelaufen und du hast mir dein teures Geschenk geholt, was wir unbedingt draußen öffnen müssen. Äh, na, nein, woher weißt du denn, dass du das Geschenk hier draußen öffnen musst? Äh, weil. weil ich das Ganze schon mal erlebt? Hä? Jason, ist das jetzt so ein schlechter Scherz? Was, was? hast du denn hier? Gehört der Dieb dazu auch? Welcher Dieb? Der Dieb da draußen, bei dem wir vorbeigelaufen sind, als wir. Äh, ach, egal, warte. Komm, ich zeig's dir einfach. Oh Mann, warte mal. Wenn wir jetzt den Tag neu gestartet haben, dann müsste der ja immer noch da stehen und. Oh, Cedric! Alles Gute zu deinem 20. Geburtstag! Hier, ich habe eine Torte für dich. Die ist zwar schon fünf Jahre alt, aber schmeckt noch genauso schlecht. Nein, nein, nein, nicht essen, nicht essen, nicht Hm, oh. die schmeckt ganz gut. Okay, Jason, du hast gerade eine vergammelte Torte gegessen, die fünf Jahre alt ist, aber egal. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Schmeckt aber gut. Irgendwas ist hier echt komisch. Ist der Verbrecher da noch? Da, da, da, da steht er. Hey, komm raus da! Hä? Was? Woher wissen die denn, dass ich. Oh, verdammt, weg hier! Hey, bleib stehen! Nein, Hä? nein, nein, nein, nein! nein. Oh, da, das so ist nicht ja, das war der Dieb, Jason, von dem ich erzählt habe. Hol deinen Rollstuhl raus! Hä, woher weißt du, dass ist ein Rollstuhl dabei Bayerne? Los ich, geht's! Ja, warte, warte, warte, ganz kurz, du bist mich aufheben, dem Stopp! Schnell lassen wir uns einholen! Los, los, los, los! Hopp! Los ja, geht's! Ich sitze hier und feier dich an. Du bist toll, Jason. Du bist der beste Rollstuhlfahrer, den es auf der Welt nur gibt. Oh, äh, oh, oh, oh, oh. Oder auch nicht. Okay, Jason, bis zu dem Teil kam wir ja schon. Ähm, okay. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp! Bleib, bleib stehen, Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, stopp, stopp, stop, stopp. du denn, warum soll ich stehen bleiben? Weil, weil hier irgendwas ist hier genau an diesem Ort ist es passiert. Was ist passiert? Du auf gar keinen Fall über diese Grenze hier laufen, Jason, denn wenn du das ja, machst, was? dann... Ah, nein! Äh, was äh, denn? Äh, Hä, hast du schlecht geschlafen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass... Hey, ist da jemand da draußen? Hilfe, ich sitze hier drin! Ah, hast du das gehört, Jason? W was ich, war das? Schnell, sch schnell komm, lass uns helfen! Ja, ich, aber, aber ich... Da, okay, gut. Patrick, komm, hör ah. auf zu träumen! Happy Birthday ah. to ah. you! Ah. Es, es ist schon wieder passiert. Nein, das kann nicht wahr sein. Jason, hast du es diesmal mitbekommen? Was, hast du die Hosen gemacht oder... was, was? Nein. Jason, yes, welchen Tag haben wir heute? Wir haben den 1. Juli. Uh. Und das ist was für ein Tag? Dein Geburtstag? Das ist mein Geburtstag! Uh, ja, ja, ja, okay, das, das wissen wir auf jeden Fall schon. Gut, ähm, Jason, kannst du dich an gar nichts erinnern, was gerade passiert ist, als wir zum Krankenhaus gelaufen sind? Und, äh, Hä, das war doch bestimmt vor drei Monaten oder so. Keine Ahnung, wann sind wir da letztes Mal beim Krankenhaus gewesen? Ich weiß es nicht. Ähm, okay, äh, Jason, ich, ich muss dir etwas ganz, ganz Wichtiges sagen. Ich komme aus der Zukunft! Ja, Cedric, Du hast geträumt wahrscheinlich. Okay, Jason, ich werde dir etwas ganz, ganz Wichtiges verraten, ja? Was mhm. in diesem Geschenk drin ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir es draußen öffnen müssen, dass vor unserer Haustür ein Einbrecher wartet und dass äh, was weiß ich noch, mehr weiß ich nicht. Hast du mich beobachtet? vorher weißt du, dass ich das draußen öffnen muss? Äh, weiß ich tatsächlich nicht. Und ich weiß, dass die Torte, die der Typ unten dir vorstellt, die solltest du nicht essen, weil die fünf Jahre alt ist. Der Typ ist dein Vater und die Torte schmeckt gut. Ja, so. okay, gut. Na dann würde ich mal sagen... Oh, alles Gute zu deinem 20. Geburtstag, Cedric. Hier ist eine Torte. Sie ist zwar schon fünf. Nicht nicht essen, nicht essen, nicht essen, nicht essen, nicht essen. Oh, die Torte oh. so gut. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, okay, Jason. Ich, pass hm? auf. Ich werde dir jetzt etwas richtig Krasses zeigen. Wir werden jetzt da vorne hinlaufen, ja? Und Weil dann springe. Ich springen jetzt immer die Torte essen. Du, du hast gerade Torte gegessen, das heißt, du bist jetzt schön dick. Das heißt, spring jetzt rechts hm. auf den Busch drauf, okay? vertrau mir einfach. Aber dann verletze ich mich doch. Nein, tust du nicht. Du wirst ganz weich landen. Das verspreche ich dir. Oh Mann, okay. Okay, 3, 2, 1. Was zum Teufel? Oh Gott, woher wussten die, wo ich bin? Hä? Warum? Ja, Jason, das ist genau das, was ich sagte. Ich bin aus der Zukunft. Okay, Sadiq, und jetzt wäre es das wirklich der Junge uh, uh, Ja, das ist. Ach, okay, das Ist ich, das ein Prank? Nein, das ist kein Prank. Wir müssen sofort zum Krankenhaus, denn da ist irgendjemand eingesperrt. Oder irgendwie so sowas. Ich weiß auch nicht. Hole mal deinen Rollstuhl raus. wie da äh, Weißt du denn, was Ja, siehst ach, du, Jason, das ist alles nur, weil ich aus der Zukunft komme. Okay, und was geschah hier... Stopp, stopp, stopp, stopp, stopp. Oh Gott, oh Gott, das war ganz schön knapp. Jason, wir dürfen auf gar keinen Fall über diese gelbe Linie treten. Hä, Wieso? Aber hier ist doch nichts, oder? Warum passiert dir denn das nicht? Hörst du nicht die Hilfe Rufe, Jason? Hörst du sie nicht? Hier genau, da sind sie. Nein. Hilfe! Ich brauche dringend Hilfe. Ist jemand da draußen? Oh mein Gott, wir müssen ihm helfen. Nein, nein, nein, nein. Bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Stopp, stopp, stopp. Nein, wir müssen ihm helfen. Wir müssen mit ihm reden, Jason. Wir müssen mit ihm reden. Nein, Seth, wir müssen ihm helfen. Komm jetzt mit. Okay, dann geh halt einfach. Du da drin. Kannst du mir bitte erklären, weißt du was los ist? Wer bist du da drin? Ich bin Jesus Christus. Christus. nein, war Spaß. Ich bin ein verrückter Wissenschaftler. Ein verrückter Wissenschaftler? Weißt du, mit wem du gerade hier sprichst? Ich habe mich hier in einem Zeitlob festgehalten. Mich und irgendeinen anderen Typen, der heute seinen 20. Geburtstag feiert. Cedric heißt der, glaube ich. Moment mal, was redest du gerade von mir? Ich bin Cedric und ich feiere heute meinen 20. Geburtstag. Oh mein Gott, du bist es. Du bist der Einzige, der mich nun retten kann. Aber merke dir bloß, du darfst keinen Schritt näher kommen, denn wenn du zu nah an die Maschine... Cedric, wir müssen ihm helfen. Nein. Oh Mann, ey, das kann doch äh. nicht... Die Band, Jason, ich weiß, ja, alles Gute zu meinem 20. Geburtstag. Ich freue mich super doll. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Äh, äh, Komm jetzt mit. Das ist, das ist aber keine gute Überraschungsparty. Ja, es ist auch keine Überraschung für mich. Du hast einen Rollstuhl dabei, mit dem du rumfährst, in diesem Geschenk. Das müssen wir draußen öffnen. Und abgesehen davon... Äh, Hä? Mann, Mann du bist ich so ein Spaßverderber. Ich komme aus der Zukunft, Jason. Und es gibt eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir regeln müssen. Und zwar... Ah, alles Gute zu deinem 20. Geburtstag, Cedric. Ich habe hier eine Torte, die fünf Jahre alt ist. Und Jason wird sie trotzdem oh. essen, ich egal was gut, ich mein sage. Gut, gut alles ja. So, Jason, erstmal hier runterspringen. Zack, bumm, bäm. Das kann doch nicht wahr sein. Warum weiß er denn was? Ach, egal. Komm jetzt mit zum Krankenhaus und los. Cedric, ja, das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Ja, ich weiß, mir auch. Aber ist mir auch das egal. Es geht so schnell, ich habe sogar noch Torte im Mund. Äh, Cedric, was genau machen wir denn jetzt Die Wir reden jetzt mit dem Typen hinter dieser Wand. Also, bist du noch da? Äh, seid ihr reingefahren? Ja, sind wir. Mein Kollege hat wieder alles vergessen. Äh, also, was genau könnt ihr tun, um dir zu helfen? Oh, Mann, sagt deinem Kollegen Jason, dass er doof ist. Hey! Um ehrlich zu sein, gibt es nur einen, der mir helfen kann. Wir brauchen dieses Geschenk, was Jason für dich hat. Ich habe extra einen netten Typen hingeschickt, der das abholen sollte. Oh, du meinst den Typen, den wir umgehauen haben? Äh, warum kann die Wand reden? Ihr habt was getan? Den umgehauen? Wa warum? Ach, das ist unsere einzige Rettung gewesen. Oh, ich bin sicher, dass er noch ansprechbar ist. <lacht> Aber wie sollen wir das jetzt machen? Wir haben den doch umgehauen. Wir sind auf seinen Kopf gesprungen, Cedric. Wir können das doch nicht einfach so rückgängig machen. Äh, doch, das können wir. <lacht> okay, alles klar. 26. Geburtstag, ich weiß schon Bescheid. Alles klar. Die Torte da unten ist wird Jahre alt, vergammelt und ich habe keine Lust, dir alles wieder zu erklären. Deswegen komm einfach runter und wir müssen mit dem Typen sprechen. Ey, äh, du da unten. Äh, wir, äh, bleib oben, Jason. Bleib oben, um, Jason. Bleib oben. Um, um. Okay, wieso? Er darf, weil er dir nicht das Geschenk klauen darf. Hey, hör mal, wir wissen, dass du im Busch bist. Mein Gott, ich fühle mich so unnötig bei meinem Beruf. Wieso versuche ich überhaupt noch mich zu verstecken? Irgendwie habe ich das Gefühl, das hätte das schon das zehnte Mal nicht geklappt. Ah, hör mal, du wurdest doch von irgendeinem Professor geschickt oder so, der gesagt hat, dass das Geschenk irgendwie die Lösung auf unsere Probleme ist oder sowas. Habe ich das richtig verstanden? Äh, woher zum Kuckuck, weißt du das denn bitte? Pass auf, der Professor und ich stecken in genau derselben Zwickmühle. Deswegen werden wir versuchen, dir zu helfen und um das Geschenk zu ihnen zu bringen, okay? Äh, na schön, wenn es so ist, dann lass uns das auf jeden Fall mal machen. Ich habe mir den Job irgendwie anders vorgestellt. Okay, Jason, dann komm mal mit, hol dein Rollstuhl raus und äh, los geht's. Wer ist denn der Typ im Busch und woher weißt du, einen Rollstuhl habe? Ja, Jason. Ich bin halt sehr, sehr intelligent und sehr, sehr vorausschauend. Okay, na, ja, dann lass uns mal losfahren. Also, wir sind wieder da und wir haben diesmal das Geschenk mitgebracht. Äh, Selig, denkst du wirklich, dass sie diese Wand antworten wird? Oh ja. Ach, Jason kapiert mal wieder gar nichts. Sehr gut, dass ihr das Geschenk gebracht habt. Allerdings kann ich hier nicht raus, ohne dass sich alles wieder zurücksetzt. Und du kannst hier nicht rein, ohne dass sich alles wieder zurücksetzt. Deswegen musst du einen von den anderen beiden hier reinschicken. Auf sie hat das Ganze nämlich keinen Effekt. Jetzt ist nur die Frage, wen du mehr vertraust. Eher Jason, der ein bisschen doof ist manchmal, oder einem random Einbrecher. Ja. Ähm, also ich vertraue dir nicht und ich vertraue dir nicht. Das heißt, ich schicke einfach euch beide los, denn Minus mal Minus ist Plus, oder nicht? Ach, ich gehe und ich mache das schon. Los geht's. Äh, okay, gut. Viel Spaß dabei. Äh, ich warte glaub, mal, was äh, soll ich denn nochmal machen? Äh, oh, Mann. Du sollst einfach da hochgehen in das geheime Versteck und dem Doktor sein komisches Paket bringen, was auch immer das ist. Oh, Mann, Ach so, ey. okay, mache ich mal. Mach genau, ich, ich. viel Spaß dabei. Äh, oh, wo genau Gott, ist denn das Versteck? Das ist... Ach du Heilige, das ist doch alles komplett dumm. Ich verstehe nicht, was genau das bringen soll. Das war ein Geschenk für Cedric. Also, Herr Wand, wozu genau brauchen Sie denn mein Geschenk für Cedric? Ähm, es ist ganz wichtig, dass ich ein Paket aus reinem Nichts bekomme. Denn nur wenn ich Cedric sein Geschenk gebe, wird das Ganze hier sein Ende finden. Warte mal, du willst Cedric mein Geschenk geben? Was, äh, kannst du kein eigenes kaufen oder was? Es ist deutlich ah. komplexer, als du denkst. Obwohl, eigentlich nicht. Oh, Mann, die brauchen so lange... Oh, ich habe gar keine Ähm, Seid ihr schon fertig? Oh, oh, oh, oh Alles klar. Ähm, oh, dass du bist der Doktor, du hast mir das Ganze angetan. Oh, ähm, tut mir leid. Ich dachte, es wäre vielleicht cool, wenn du die ganze Zeit den 20. Geburtstag feierst. Aber nun muss ich dir dein Geschenk schenken. Du musst mir mein Geschenk schenken? Okay, gut. Das dann. ist so unfair. Ja, finde ich irgendwie auch komisch, aber gib mir das dann mal. Oh Mann, ey. Ah, oh, hepp. Wow. Das ist also das sagen um Geschenk was alles beendet? Was? was ist denn nur da drin? Öffnen wir es das einfach mal. Das kommt definitiv von äh, mir und nicht von der Wand. Ah, was? Was ist das denn? Ein, ein Baby? Warum ist ein Baby drin? Das Cedric, bist du? Ich, aber ich bin das doch gar nicht. Ich bin viel älter als das. Ich bin 20 Jahre alt. Ah? Alles Gutes, Hendrik. Äh, was was ist passiert? Was ist denn hier los? Das Geschenk ist, dass du wieder jung bist, weil du zu alt geworden bist und so. Und jetzt bist du wieder ein Baby. Was? Nein, ich wollte doch gar kein Baby sein. Ich wollte 20 sein. Oh Mann, ich bin auch heute 20 geworden. Wollte, oh Mann. Ich würde trotzdem sagen, liebe Freunde, das war's für die heutige Folge Roblox. Auf jeden Fall, lasst einen Daumen nach oben und unten Abo auf den Kanal da, falls euch mein Geburtstag gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Hau rein und ciao. ciao.